Ja hallo meine Lieben, heute ist mal Storytime angesagt. Ich wurde schon öfter gefragt, was ich mal in Storytime machen soll. Wie ihr seht, ich bin gerade im Zug, und wer im Zug fährt, hat immer eine Geschichte zu erzählen. Darum Jetzt die meine. Marbacher TV. Heute ist Mittwoch der 27. 28. Ja, heute ist Mittwoch der 28. September, ich habe gerade meinen Assistenten gehabt. und ich bin am Weg nach Graz. Alles Gute, und schön. Ich habe dort einen Auftrag, äh, Moderation einer Eröffnung einer Ausstellung in einem Museum. Coole Sache. Ist seit einer Woche geplant, mein Assistent war auch äh, ja, geplant für heute, und wir haben uns auch ein Auto ausgeborgt, weil ich im Zug nicht so sicher war, ob das geht, und dann ruft er mich gestern an und sagt, er ist krank. So ein Scheiß. Natürlich am Abend. Was tue ich jetzt? Riesenstress. Also habe ich dann in der Früh. Bei der WAG, das ist die Wiener Assistenzgenossenschaft. Bei der arbeiten die Assistenten, die für mich bei der Arbeitsassistenz arbeiten, die bekommen dort ihr Geld. Und was sie arbeiten, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten, das machen sie mit mir aus. Aber das Geld bekommen sie vom Staat Österreich, der zahlt an die WAG, die WAC hat die Assistenten angestellt. So, und die haben natürlich, äh, ich glaube, an die 700 Assistenten, die für 200, 300 Menschen mit Behinderung die Assistenz machen. Und die haben natürlich auch einen Notdienst, beziehungsweise eine Hotline, für mein Assi ist krank, ich brauche Ersatz. So, zuerst habe ich meine Assistenten angerufen, aber die sind alle so super kreativ und künstlerisch. Der eine bewirbt sich bei einer Musikdoktor äh, irgendwas, Ausbildung und muss noch voll viel musikieren und, und bauen und schreiben und Dingsbums, und muss das schon nächste Woche abgeben, bla bla bla, er hat keine Zeit. Die andere bewirbt sich bei einer Meisterklasse für Malerei und bla, bla, bla und muss übel Gemälde malen. Ja? Und die brauchen so langsam trocknen. Das heißt, die muss jetzt echt jeden Tag. Jede freie Minute. Tja, ist schön für Sie, ich hoffe, Sie werden alle mega erfolgreich, für mich ist es aber scheiße gewesen, weil ich habe keinen Assistenten mehr gehabt. Also 8 Uhr aufstellen, am anrufen. Die Hotline. Aha, die Damen an der Hotline, super nett, super freundlich, ich sage, Assistent, egal, männlich, weiblich, Führerschein, muss mich heben können, ich fahre nach Graz, bis da und da, die und die Uhrzeit, und ich brauche yes. jetzt. So, sieh, äh, ja, probieren wir mal, zack, Becken drauf, ich warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, und Rückruf, äh, ja, äh, wird schwierig, wir haben irgendwie niemanden mit und, ist ein bisschen schwieriger, wenn ich so, Scheiße, okay. Dann rufe ich an, 05 17 1717. Das ist die Hotline der ÖBD, und da habe ich dann die 5 gewählt, hinten dran, damit kommt man zur Mobilitätsabteilung, wo man dann die Einstiegshilfen für den Zug reservieren kann habe ich einen netten hey du, ich muss noch Graz jetzt, und blablabla, gibt es, ihr habt glaubt schienen also kein schienen Ersatzhocker, seit einer Woche geht über alles pipi frei, ich super, äh, ich muss um halb drei in, in Graz sein, bitte am Zug Wochen. zack, zack, zack, zack, er bestimmt mir das, ich sag, wann ist der spät, dass Zug zurück, weil meine Moderation ist um 18 Uhr, Dann muss man ein bisschen reden, und ein bisschen, 6000 Winken und dann schaut sie ein bisschen Essen, das gehört einfach also dazu. Also, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und er so, ja, passt, oder Uhr, sage ich, okay, passt, nehme ich, und zack, dann rufe ich wieder bei der Hotline an, von der WAC, und sage, du, ich brauche jetzt eine andere Assistenz. Ich brauche niemanden mehr mit Führerschein. Und mich muss niemand mehr reden können. Und ich ah ja, okay, ja, dann muss ich nur mehr ausfragen. Die haben mich erwartet, einen äh, SMS-Dienst äh, sozusagen, dass alle 700 Mitarbeiter eine SMS bekommen, von drin Not, Mann, äh, Not am Mann, an der Frau, wir brauchen einen Springerdienst. Und heute Morgen haben, habe ich glaube ich, für mich alleine, glaube 27.000 SMS ausgeschickt worden, wegen den ganzen Veränderungen immer, und dann hat es na, nein, ich hab dann gefunden, dann haben sie ihn gefunden, dann habt ihr wieder abgesagt, dann habe ich gesagt, scheiße Mann, ähm, probieren wir mal Facebook. Facebook funktioniert immer. Einige Tipps Facebook-Gruppe, äh, geschrieben, hey, ich brauche ganz dringend jemanden, und dann äh, haben, haben wir persönlich noch Leute angestellt und dann haben die gesagt, hey", ich hab noch gesagt, vielleicht brauche ich auch nur einen Platz der ein Graz da ist, weil im Zug kann jetzt selber fahren. Oh, so Wahnsinn. Dann haben äh, 17 Leute in drei verschiedenen Bundesländern alles in Bewegung gesetzt, was irgendwie möglich war. Und am Ende hat dann die Hotline von der WAC wieder angerufen und gesagt, wir haben jemanden, der kann um 3.25 Uhr am Bahnhof, Hauptbahnhof, in Wien sein, Mitfahren. Und dann habe ich nicht mehr geschwitzt. Dann war ich fertig mit dem Nerven. Dann bin ich duschen die gegangen, habe mich angezogen, bin nach Bahnhof gefahren, und habe den südfremden Menschen begrüßt, der mich jetzt begleiten wird. Und ich bin froh darüber, es funktioniert, ihr habt viel, viel Glück heute. Aber an dieser Stelle allen, die mir geholfen haben, via Facebook und Twitter, thanks, thanks, thanks. Ich sage die Besten. Ja, meine Rede kurzer Sinn, ich fahre jetzt nach Graz und äh, ja, dort eine Ausstellung mittendrin, Leben mit Beeinträchtigung, eine Ausstellung, die noch bis März ist, wenn ihr mal in Graz seid, schaut ins Graz-Museum, da gibt es die Ausstellung, die deckt so das Leben von Menschen mit Beeinträchtigung in den letzten 50 Jahren, die Entwicklung, die Wahrnehmung der Gesellschaft und die Selbstwahrnehmung der Menschen, So, das ist so da, da, da, da. das Umfeld, in dem die Ausstellung abläuft, und ich habe schon ein paar Sachen gesehen, Wahnsinn, so genau. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Gut, vielleicht äh, schafft es der Assi, dass er ein paar Bilder filmt, während ich Fett auf Moderator noch mal schauen, dann gibt es vielleicht noch ein ein Video zur Ausstellung. Ähm, das war's, meine erste Storytime. Abgesehen davon, alle meine Sachen auf meinem Kanal sind mir persönlich passiert und sind eine Story. Aber gut. Wenn ihr extra ein Schlagwort dafür braucht, dann gibt es halt Storytime. Danke sehr.